Schönen guten Morgen zu unserer neuen Webinarreihe Dynamische Layouts. Heute der erste Teil. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Horst Huber, Geschäftsführer von Werk 2 und ich freue mich auf die nächsten 45 Minuten, die nicht ein Ein-Kanal sind, sondern auch interaktive und auch Live-Elemente haben. Wie ich bereits gesagt habe, es ist eine komplette Webinarreihe aus vier äh, Einzelwebinaren. Heute starten wir mit äh, ein bisschen Theorie und Begriffsdefinition, also was ein Template ist. Äh, welche, wie können wir Informationen aus dem Datenstrom klassifizieren? Wir werden über Tabellen sprechen und dann äh, werden wir auch ein kleines Live-Beispiel angucken. Das ist so äh, heute der Theorie-Blog. Dann ähm, Machen wir weiter mit einem Praxisbeispiel, wo wir uns das dann in der Praxis, in der Realität aussehen, wie man mit einem Template eine komplette Katalogstrecke publizieren kann. Die ersten beiden Webinarteile, da geht es um B2B-Kommunikation, also um Preislistenkataloge etc. Im dritten Webinar steigen wir dann in Retail und Promotions ein. Promotions sind für mich Dinge wo in der B2B-Kommunikation mehr, äh, äh, mehr werblich publiziert wird äh, und ähm, ähm, ja, mehr äh, die Retail-Gedanken äh, im Fokus stehen. Äh, und Last but not least, im vierten Webinar reden wir ein bisschen über Facetierung. Da geht es dann eigentlich wieder ein bisschen mehr Richtung B2B. Und da werden wir darüber sprechen, wie wir diesen Datenstrom in Navigationshierarchien automatisiert, regelbasierend übertragen können. Also ich hoffe, in der Mix, aber heute zuerst mal trockene Theorie. Wenn wir von B2B reden, hier einige Beispiele, worüber wir, äh, worüber wir sprechen. Das sind alles Beispiele von Kunden. Ähm, das rechte Beispiel werden wir dann auch im zweiten Webinar uns dann live anschauen. Wie ich eingangs schon gesagt habe, es geht um, wir müssen es mal mit Begriffsdefinition starten. Und nämlich mit der Begriffsdefinition, ja, nicht, was ist eine Dampfmaschine, sondern was ist ein Template. Und dann fangen wir mal ganz von, äh, von vorne an. Wir haben natürlich als erstes ähm, die, ähm, in der Print Welt das Musterdokument. In dem Musterdokument wird dann hinterlegt, wie eine linke rechte Seite aussieht. Äh, und natürlich der Kopf- und der Fußbereich äh, wird definiert. Das ist so gesehen, wenn man Template sehr weit fasst, Sicherlich der eine Aspekt, was in einem Art von Template definiert werden kann. Wie schon gesagt, in der Print Suite wird das über die sogenannten Musterdokumente gehandelt. Und da es ja heute auch um dynamische Layouts, dynamische Templates geht, hier auch die Information. Auch die Musterdokumente kann man in der Print Suite dynamisieren. Das sind, wenn man ein Template erfahren ist, kann man dort auch Nägel und Magnete setzen. Wird häufig eingesetzt wenn man in den Publikationen verschiedene Höhen und Breiten haben hat und man nicht für jede Höhe, Breite ein eigenes Musterdokument erstellen will, kann man das über Regeln auch definieren und dann im Printplaner wird dann einfach hinterlegt, mit, welcher, mit welchem Dokumentformat man arbeiten möchte. Also so gesehen, das ist der erste Teil äh, der Template-Definition, ist heute kein Fokus. Ähm, kommen wir zum zweiten Teil der Template-Definition. Und bei dem zweiten Teil geht es letztendlich um den Satzspiegel. Also wie groß ist der Satzspiegel und wie werden Elemente, mit Elementen meine ich Content in der Verbindung mit Content-Templates, mit Produkt-Templates auf diesem Satzspiegel platziert. Diejenigen, die die Prinzip bereits kennen, wissen, dass das über die sogenannten Seitentemplates funktioniert und hinter den Seitentemplates kann man hinterlegen, Einerseits, ob man da ein- oder mehrspaltige Layouts hat, man kann Abstände definieren oder man kann natürlich, wie hier auf der rechten Seite dargestellt, auch Grid-Layouts definieren. Diese Grid-Layouts werden dann spannend in, im dritten Webinar, wenn wir auch mehr über Retail sprechen. Und auch diese ähm, Seitentemplate kann man dynamisieren, das ist Sicherlich ein sehr verstecktes Feature. Da gibt es ein API, wo man direkt Seitentemplates dynamisch äh, erzeugen kann, ohne über den äh, Umweg der Comet-Plugins in InDesign zu gehen, wo man dort typischerweise diese Seitentemplates definiert. Das ist der zweite Teil der Templates und jetzt kommen wir natürlich zum dritten und vor allem zu dem spannenden. Bereich des Templates und darum geht es auch letztendlich heute, nämlich ähm, die Content Templates. Also die Templates, die definieren, wie Informationen, sagen wir mal Produktinformationen, auf einer Seite dargestellt werden sollen. Das ist, hier habe ich mal ein schönes Beispiel von unserem äh, Kunden Winkhaus, wo man eigentlich sieht, wie dann die Produktinformation arrangiert wird. Da kommen wir nachher äh, im Detail drauf. Und darum geht es eigentlich auch heute, wie viele Templates man für die Darstellung von Content braucht. Ähm, so der klassische Database Publishing Weg ist, dass es da zig von Templates gibt mit verschiedenen Fallstrukturen und auch häufig, wo der Business User entscheidet, welches Template überhaupt angewendet werden soll. Und bei dem Ansatz der dynamischen Layouts ähm, geht es darum, diesen ganzen Prozess zu automatisieren, dass man, also, wenn man jetzt provokant formuliert, wie im Titel des Webinars, mit einem generischen Template arbeitet. Und das generische Template entscheidet anhand von Kriterien, anhand von Daten, auch von, anhand von statistischen Methoden, wie die Information auf der Katalogseite beispielsweise platziert wird. Um das ein bisschen zu beleuchten und zu verstehen, und das ist ganz wichtig, weil das auch eine wesentliche Änderung in der Philosophie der Produktdatenaufbereitung für den Printprozess äh, verbindet ein wenig Theorie. Keine Sorge, äh, ich werde jetzt nicht alle Formeln äh, erklären, nur die Hälfte äh, und würde vorschlagen, lassen Sie uns mal anfangen, ein bisschen in die Theorie abzutauchen. Ich nehme nochmal das äh, Winkhausbeispiel äh, und gucken wir das uns jetzt mal im Detail an. Ich fange mal mit dem dunkelblauen Kasten an. Und das ist äh, aus meiner Perspektive ein Navigationselement. Wenn man das äh, Konzept überträgt, äh, überträgt auf, einer, auf eine Webseite, wäre das vielleicht ein großer Bereich oder eine, eine Facette. Also das ist letztendlich eine Art von Gruppierung, dass wir sagen, naja, darunter finden wir bestimmte äh, weitere vertiefende Informationen über die dynamische Erzeugung von solchen Navigationshierarchien verweise ich auf das vierte Webinar, Facettierung. Aber nun mal der Vollständigkeit halber, das ist ein Navigationselement, dass man schnell findet im Durch, beim Durchblättern, dass man schnell findet, auf welche, auf welchen Seiten man eigentlich mehr sich fokussieren soll. Zu dieser Navigationsinformation gibt es dann auch ähm, zusätzliche Informationen, die dieses Navigationselement erläutern. Dann kommen wir zu äh, einem sehr, sehr spannenden Aspekt und das ist nämlich die Identifikation. Der Unterschied zwischen Navigation und Identifikation ist, Navigation leitet mich als Leser durch, dass ich an die richtige Stelle komme. Identifikation bedeutet, dass ich entscheide, ob ich jetzt wirklich in dieses Detail eintauchen möchte, ob es das ist, nach dem ich suche. Ähnlich wie bei der Navigation gibt es bei der Identifikation natürlich erweiterte Informationen. Bestimmte äh, textliche äh, Attribute, die es äh, dazu gibt, äh, vielleicht erklärende Bilder. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Identifikation, nicht nur für Text, sondern auch für Bilddarstellung. Hier haben wir also ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich identifiziere, ob dieser Bereich für mich der richtige ist, durch die, äh, durch die Benennung von dem hellgrauen äh, Balken, als auch ergänzend durch das Bild um zu erkennen, jawohl, hier bin ich richtig, hier möchte ich mich mit weiteren Details beschäftigen. Diese technische Strichzeichnung ist dann aus der Perspektive ebenfalls eine Information zu diesem Bereich. Gucken wir uns ein bisschen die Tabelle an. Das ist jetzt eine klassische Artikeltabelle, wo die einzelnen Artikel, die es zu diesem Bereich gibt, als Zeilen dargestellt werden. Aber auch dieses Konzept der Information, der Unterscheidung zwischen Information und identifizierende Information haben wir auch bei der Tabelle. Klassischerweise die Artikelnummer und die Artikelbezeichnung. Das sind identifizierende Informationen und dann gibt es natürlich wiederum Genauso wie auf dem dunkelblauen Kasten. Bei dem hellblauen Kasten gibt es natürlich auch für die einzelnen Artikelzeilen äh, zusätzliche Informationen. Eine völlig andere Perspektive, wie wir Informationen darstellen, das wird dann natürlich für dieses generische Template ein entscheidender Aspekt sein. Aber zu diesem Punkt jetzt meine Frage an Nina. Gibt es hier Fragen? Nee, im Moment nicht. Aber jeder kann gerne die Fragen rechts bei ihm im Chat schreiben. Ich warte mal einen Augenblick, weil das muss vielleicht noch ein bisschen verdaut werden. Nina. Sieht so aus, als ob das für alle so trivial ist oder ich habe schon alle abgehangen. Das werden wir aber jetzt gleich feststellen, weil ähm, es ist kein Zufall, dass hier im Hintergrund sechs tolle äh, Print-Tassen, No More Copy-Paste-Tassen äh, zu finden sind, weil jetzt machen wir einen kleinen interaktiven Teil. <lacht> um zu schauen, ob das, was ich jetzt bis zu diesem Zeitpunkt dargestellt habe, auch so richtig angekommen ist. Und ähm, sechs Tassen, sechs Fragen und ich hoffe, sechs richtige Antworten. Fangen wir an und je, derjenige, der die erste, die Frage richtig beantwortet hat, als erstes, oder wenn es mehr gleichzeitig sind, bekommt jeder so eine Tasse dann im Nachgang zugesandt. Ich pick mir mal ein anderes Beispiel raus ähm, und fange jetzt mal an, wo wir dann bei diesem äh, konkreten Beispiel ähm, fragen, was das für eine Art von Information ist. So, Frage 1. Was ist das für eine Information? Navigation, Identifikation. Also, das ist super, weil ähm, beide Antworten sind richtig. Das hängt nämlich davon ab, wie dieser Kontext darstellt, ob es noch eine Navigationsinformation ist oder eine identifizierende Information. Das habe ich bewusst äh, diesen Kontext weggelassen. Deswegen sind beide Antworten richtig. Äh, für meine äh, Didaktik habe ich jetzt, weil ich natürlich das ganze Katalog-Layout äh, sehe, ist das eine identifizierende Information, aber es könnte auch eine Navigationsinformation sein. Ich hoffe, Nina hat äh, mitgeschnitten, wer es äh, war. Ich bekomme ein Nicken aus der Regie. Klasse. So, jetzt haben, ich glaube, ich habe das schon verstanden, wie das hier läuft. Kommen wir zum Zweiten. Da kommt Identifikation und Information. Richt, ja, ähm, da fängt jetzt natürlich sehr stark von dem Fachbezug ab, wenn man den Katalog anschaut, ist es eine identifizierende Information, weil wenn man sich das, äh, den Text oben anschaut, reicht diese Information höchstwahrscheinlich noch nicht für den äh, üblichen Leser, um zu entscheiden, ob dieser Blog jetzt das ist, was man sucht, also ähm, in dem Fall identifizierende Information. Wenn es da noch mal eine technische Zeichnung gäbe, eine Strichzeichnung oder ein Anwendungsbild oder eine Reihe von Anwendungsbildern, wären das dann typische Kandidaten für Informationselemente. Machen wir weiter. Eine Idee? Es kommt wieder Identifikation. Artikelnummern sind eindeutig Identifikation, auch diese, äh, hier haben wir keine Bezeichnung, weil das ist eine klare identifizierende Information. Vielleicht weiß der Leser ja schon was mit seiner Artikelnummer. Vielleicht äh, hat er da schon eine Ahnung. Das ist äh, klassischerweise eine identifizierende Information. Hier nicht, äh, wenn wir an dieses winkhaus äh, beispiel äh, denken, äh, war und uns daran erinnern, war sowohl die Artikelnummer als auch diese Artikelbezeichnung, mit denen die Winkhauskunden wahrscheinlich schon seit 40 Jahren äh, äh, schwanger gehen, ähm, wäre eine Artikelbezeichnung auch eine identifizierende Information. Tja, kommen wir zur nächsten Tasse. Genau, richtig. Zusatzinformationen zu, äh, zu dieser Gruppe. Äh, Informationen, die natürlich für alle ähm, Artikel, die in dieser Tabelle dargestellt werden, gleich sind. Das ist ein wesentliches äh, Detail, auf das ich nachher nochmal zu sprechen komme. Ich glaube, jetzt geht es um die vorletzte Tasse. Da können wir die Informationen rein. Exakt, genau richtig. Und ich kann nur sagen, die Tassen werden auch bei Familienfrühstücken sehr geschätzt. Also wenn Sie schon eine haben, man kann gerne auch mehrere haben. Freut sich die Familie. Ja, dann kommen wir zum letzten und auch sicherlich zur schwierigsten Frage oder auch eine einfache Frage. Ich bin sehr gespannt. Letzte Tasse. Da sind sich alle einig, das ist die Information. <lacht> ha? Ha? Informationen, Preisangaben. Diese Person bekommt eine Tasse, weil das war eine, ich will nicht sagen eine Fangfrage. Das ist nämlich etwas, was in meinem ersten Beispiel gefehlt hat, nämlich es geht nicht immer, es hängt natürlich von der Art der Publikation ab, aber in dem B2B-Bereich doch sehr sehr typisch und sehr häufig um den Preis. Das ist natürlich eine ganz andere Art von Information, die natürlich auch eine andere Relevanz hat äh, als äh, reine Information. Ähm, deswegen genau, super Preis. Das war ein bisschen schwer herauszufinden, aber wie das so ist, äh, die letzte Frage ist ja immer die schwerste. Aber super, dass wir da... Ähm, so viele richtige Antworten haben, kommen jetzt hier weiter zu der Frage, warum das alles? Also warum wollen wir Informationen klassifizieren, ob es identifizierende ist, ob es Information ist oder ob es eine Preisinformation ist? Das ist eine sehr wesentliche Frage, wenn es nämlich darum geht, welche Datenqualität... Wir erwarten für so einen Ansatz. Wahrscheinlich haben die meisten äh, Webinarteilnehmer schon Erfahrung gesammelt mit Automatisierung im, mit Print-Layouts. Ob die gedruckt werden oder ob die digital als PDF dargestellt werden, ist das erstmal einerlei. Und wahrscheinlich alle, die damit Erfahrung gesammelt haben, hatten immer... Eine, eine Herausforderung in den Daten. Ja, die Templates funktionieren, wenn die Daten eine bis, bestimmte Qualität erreicht haben, wenn bestimmte vorbereitende Maßnahmen, meistens in dem PIM-System, durchgeführt worden sind. Häufig ein, ein Showstopper oder zumindest verlangsamer für die Umsetzung von Automatisierung äh, in diesem Bereich. Und deswegen ist es sehr wichtig, die Frage zu stellen, welche Qualität an Daten wir erwarten. Und das Gute ist, vielleicht haben viele erwartet, na, wenn wir nur ein Template haben, dann müssen wir ja viel mehr Information äh, zur Verfügung stellen, also es verlagert sich eigentlich nur die Arbeit äh, in diese Datenvorbereitende, in diesen äh, PIM-Prozess. Und dem ist nicht so. In unserem Ansatz brauchen wir, natürlich müssen wir den Medientyp wissen, ob das jetzt Bilder ist ähm, äh, oder Textattribute und wir müssen äh, wissen, welche Informationen zur Identifikation dienen und welche äh, Informationen zur Information dienen. Möglicherweise diese Informationen nochmal kategorisiert. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass ich vorher bei dem Bild, als wir gesprochen haben, ah, ist das identifizierend und eine Information, wo ich gesagt habe, na, das Bild ist identifizierend. Strichzeichnung, technische Detailzeichnung oder Anwendungsbilder wären dann Informationen. Das sind dann natürlich auch wiederum ähm, Elemente, wo man sagt, das will man kategorisieren, dass man weiß, na, was ist ein Anwendungsbild und was ist äh, eine technische Zeichnung als Beispiel. Aber insgesamt brauchen wir nur die Informationen was ist identifizierend, was ist Information und wir müssen natürlich, und das ist meistens die leichteste Übung, wir müssen wissen, welche Informationen irgendwas mit Preisen zu tun hat. Preise kann natürlich der einzelne Preis sein, das kann die Staffel sein, das kann die Rabattgruppe, also ein Rabattcode sein, das kann die Mengen- oder Verpackungseinheit sein, also da geht es natürlich nicht nur um einen simplen äh, Preis. Also der Datenstream, den wir benötigen, ist eigentlich relativ simpel und äh, wir sind der Meinung, und das ist auch bisher unsere Erfahrung in den Projekten, wo wir diese Methodik umsetzen, äh, ist das eigentlich relativ leicht in dem vorbereitenden PIM oder äh, ERP-System äh, zu realisieren. Gucken wir uns noch ein bisschen auf die Verarbeitung des Datenstreams an. Ähm, ja. Es gibt eine Verplanung, also irgendein Entscheidungsprozess, was kommt eigentlich überhaupt in die Publikation. Da werde ich nochmal in Webinarreihe 3, also im dritten Webinar einsteigen, aber sagen wir, wir wissen, was an Informationen in die Publikation, in das Kapitel kommt, als Beispiel. Dann, wenn man sich an die dunkelblauen Kästen erinnern, also wir haben schon darüber gesprochen, Navigation, kann es natürlich sein, dass diese Navigation schon in dem Datenstrom enthalten ist oder ob wir über Regeln eine Hierarchisierung der Daten vornehmen müssen, sprich eine, die Navigationsstrukturen bilden. Genau das ist das letzte Webinar, wenn es um Facettierung geht. Wir gehen zuerst mal in, in heute und im nächsten Webinar davon aus, dass wir diese Hierarchieinformation noch in dem Datenstream erhalten. Falls nicht, dann müssen wir die Hierarchisierung vorführen, wie ich schon gesagt habe, und dann wenden wir unser generisches Template an. Was ist ein generisches Template? Ich habe da jetzt ein sehr einfaches Beispiel eines generischen Templates. Genommen, das war jetzt genau auch dieses Beispiel mit dieser Interaktivität. Wir haben ein, wir haben Content, ein Bild-Content identifizieren. Möglicherweise hätten wir jetzt auch noch Informationen, Elemente vom Bildtyp, hier aber nicht dargestellt. Dann haben wir einen identifizierenden Bereich mit dieser Headline. Dann haben wir diesen Informationsbereich. Wo, alle, ähm, wo die Informationen gestellt werden, die für alle Artikel gleich sind. Und dann haben wir die Artikeltabelle. Über die Artikeltabelle müssen wir ein bisschen mehr im Detail reden. Und wer von Ihnen schon mal Erfahrung mit Tabellen hat, gibt es ja hunderte verschiedene Formen, wie man Artikel mit Breiten in Art, äh, äh, Tabellen darstellt. Man kann sagen, naja, es im Großen und Ganzen, es gibt Pivot- oder Matrix-Tabellen und wir haben Tabellen, wo wir letztendlich die Artikelnummern, also die identifizierenden Informationen, entweder praktisch Spalten oder Zeilen darstellen. Also ganz grob. Und unser Ansatz? den wir gerade in Projekten umsetzen, ist, dass Algorithmen entscheiden, wie die äh, Tabelle dargestellt wird. Einerseits, ob wir eine normale Tabelle nehmen, ob wir eine Pivot-Tabelle sind. Die Algorithmen entscheiden aber auch, wie äh, praktisch die einzelnen Attribute, die Informationen dargestellt wird anhand von Regeln. Also von daher Angesehen, ähm, man braucht gar nicht mehr zig von verschiedenen äh, Tabellen-Template, sondern man hat letztendlich so gesehen auch ein generisches für normale Darstellung für Pivot-Tabellen alles andere werden, wird festgelegt durch die Algorithmen. Klingt vielleicht ein bisschen komisch oder jetzt noch sehr, sehr abstrakt, deswegen jetzt eine kleine Mini-Live-Demo, wie schon bereits gesagt, die große Demo findet im nächsten Webinar statt. So, ich wollte gerade sagen, mal schauen, ob noch die Website live ist. Das war es natürlich nicht. Ähm, und ich glaube, ich muss noch. Frage an Regie, man sieht den Webbrowser. Gut, prima. Äh, gucken wir uns das einfach mal an. Für die, die die PrintSuite kennen, äh, ist das jetzt keine äh, keine große Überraschung. Das ist das Tool Print Planner, in dem Publikationen verwaltet werden und äh, zusammengestellt werden. Ähm, so, und jetzt ähm, äh, gehe ich mal hier. Ich habe hierzu zwei äh, Testfälle, also ich simuliere diesen Datenstream und jetzt äh, rendere ich äh, einfach mal äh, die, die Seite. Äh, das dauert jetzt ein paar Sekunden äh, und dann schauen wir mal an, äh, wie diese Informationen äh, dargestellt werden. sind fertig ähm, hier sieht man äh, ich habe jetzt hier das beispiel nur tabellen ähm, wie schon gesagt dass äh, das große beispiel im, im nächsten webinar und wir sehen hier dass äh, in der tabellen also äh, erstmal ähm, äh, wir mit informationen anfangen dann haben wir einen Bereich mit identifizierenden Informationen. Hier haben wir bei diesem Kunden zwei identifizierende Informationen, Modellnummer und Artikelnummer. Und dann haben wir den Preis. Wenn es da jetzt Staffelpreise gäbe, würde es das hier natürlich auch dargestellt werden. Und was man jetzt hier sieht, ist, dass es so genannte Zwischenzeilen gibt, Zwischenüberschriften, nämlich Gewicht 12 Kilo und Farbe Blau. Von da gesehen auch, dass ähm, dieser Algorithmus entscheidet aus Platzgründen auch, wie die Tabelle platzoptimiert am besten dargestellt werden kann. Ähm, ich simuliere das mal. jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich das richtige Beispiel erwische. Das, was ich jetzt tue, ist eine Steuerungsinformation, die beim Seitenaufbau automatisch ermittelt wird. Man kann die aber auch nochmal explizit steuern. Und das ist nämlich die Angabe, dass man sagt, dass man vorgibt, wie viele Attribute sollen maximal gruppiert werden, dass man sagt, naja, dass es nicht völlig unübersichtlich ist, wollen wir nur drei Attribute ähm, gruppieren. Wenn das dann trotzdem vom Platz nicht aufgeht, dann äh, wechselt das System automatisch zu einer Pivotisierung. Äh, dass wir das uns aber ein bisschen mal äh, vorstellen können, ändere ich jetzt von zwei auf drei als Maximales. Ich gehe jetzt hier äh, zurück. Und äh, baue die Seite nochmal auf. Lösche das äh, Dokument äh, von und baue da jetzt äh, alles von äh, vorne nochmal auf. Also hier so zwei, äh, so gesehen zwei Gruppen. Ich zoome mal ein bisschen rein. Und jetzt sieht man, dadurch, dass ich die Obergrenze hochgesetzt habe, dass ich gesagt habe, na, aus äh, ästhetischen Gründen oder aus Informationsgründen erlaube ich dem System äh, nach drei äh, Informationen zu gruppieren, haben wir jetzt natürlich neben, der, neben dem Gewicht und der Farbe jetzt auch diesen Durchmesser. Und somit ist natürlich auch, äh, gibt es weniger, äh, weniger Spalten. Das sind also äh, Steuerungsinformationen, die sowohl beim Algorithmus des Seitenaufbaus automatisch ermittelt werden können, äh, werden, oder man kann das auch als Steuerungsparameter hinterlegen, wenn man da nochmal als Businessanwender Einfluss, äh, Einfluss nehmen will auf die Darstellung der Tabelle. Auch die Entscheidung, ob jetzt so eine, ähm, äh, so eine klassische äh, Darstellungsform, wo die Artikel in Zeilen dargestellt werden oder eine Pivot-Tabelle, entscheidet das System automatisch. Man kann aber auch vorgeben, bitte pivotisiere äh, auf jeden Fall. So, Dann gehe ich zurück. Das war mal die ganz kurze Demo. Ähm, Haben wir mal einen kleinen, äh, mal einen kleinen äh, Einblick, wie äh, diese Algorithmen funktionieren. Ähm, da will ich jetzt nicht so sehr im Detail eingehen, aber die Idee ist dahinter, dass man natürlich so erstmal schaut, ähm, wie viel unterschiedliche Ausprägungen es zu einem Attribut gibt. Und die Attribute, wo es nur eine Ausprägung gibt, also für alle Zeilen gleich, ist wandern eh automatisch in den Bereich in den Informationsbereich äh, der gemeinsamen äh, Information und dort, wo wir Unterschiede haben, werden praktisch nach denjenigen gruppiert, äh, die praktisch die äh, wenigsten unterschiedlichen Ausprägungen haben, also die Mindestanzahl ist zwei. Und dann an diese, diese nach diesen Kriterien wird dann auch diese Zeilen, diese Zeilen gebildet. Also ein rein statistisches Verfahren. Man muss nicht im PIM-System irgendwie angemeldet, nach den Kriterien möchte ich gruppieren. Das macht das System äh, basierend äh, auf einer möglichst komprimierten Artikeldarstellung automatisch. Dasselbe ähm, funktioniert nur ein bisschen vielschichtiger äh, mit einer Pivot-Tabelle. Da gibt es nicht nur Zellenattribute, sondern äh, praktisch Attribute, nach denen äh, oben und unten pivotisiert werden muss, und dann welche Attribute praktisch in die Zellen kommen, aber auch genauso über ein Stat äh, statistischen äh, Verfahren und über einen Algorithmus, äh, der hier beschrieben ist, gehe ich jetzt nicht im Detail ein. Was sehr spannend ist bei den Themen automatische Tabellendarstellung, dass es häufig so der Glaube ist, wenn ich das Festlegen in einem PIM-System oder in einem Ausgabesystem, wie sich diese Tabelle aufbauen soll, dass man da Platz optimiert äh, Platz ersparen äh, kann. Äh, bei dem Kundenbeispiel, das wir in der, im, im zweiten Webinar zeigen, äh, stellen wir auch dar, dass der Algorithmus Deutlich, deutlich bessere Ergebnisse erzielt, wie äh, wenn es der Mensch äh, festlegt. Wir waren da auch zusammen mit dem Kunden extrem überrascht, dass der Algorithmus in wir haben so gesehen äh, durchgespielt, Beispiele, altes Kataloglayout, äh, wie es äh, früher gemacht worden ist, quasi per Hand und durch einen Algorithmus. Äh, und in jedem Fall war der Algorithmus besser. Ähm, das war eine große Überraschung und von daher sehen auch eine sehr, sehr gute Nachricht für dieses Verfahren, dass wir die Tabellen vollständig, automatisch, so gesehen mit einem generischen Template erzeugen. So, das ist so der erste Teil äh, unseres äh, Webinars. Ähm, wie schon gesagt, im zweiten Teil äh, zeigen wir das alles komplett live, also nicht nur mit einer Tabelle, sondern mit einer Katalogstrecke und den Pivot-Tabellen wie das dann äh, entsprechend aussieht, äh, dann gehen wir auch ein bisschen mehr in die Details, vor allem für die Partner, die auch an diesem Webinar teilnehmen, wie das technisch umgesetzt worden ist und dann auch, wie ich es schon ein bisschen äh, erwähnt habe, auch die Praxiserfahrung, wie es sich mit dem Platz verhält und mit der notwendigen Datenqualität. Dieses Webinar findet äh, nach Ostern statt, am 28.04. Äh, wie immer äh, um 11 Uhr. Und wie immer, die letzten zehn Minuten für Fragen und Diskussionen übergebe ich an Nina für Fragen aus dem Auditorium. Also tatsächlich gibt es momentan keine Fragen. Außer dass schon die Frage gestellt worden ist, ob im Nachgang die Aufzeichnung zugeschickt wird, das ist der Fall. Dann mit welcher Version wurde das Beispiel gezeigt? Äh, 4.1.9. Sonst. <lacht> Nächste Frage: Wie viel Aufwand war es, den Algorithmus für die Tabellen zu entwickeln? Wir waren auch überrascht. Ähm, nicht mehr wie wenn man eine normale Tabelle äh, äh, entwickelt hätte auf der Implementierungsseite. Wir haben, ähm, wir haben natürlich ein paar schlaue Köpfe von Werk 2, haben da ihre Köpfe zusammengetan, den Algorithmus. Ähm, da haben wir ein bisschen diskutiert, aber wir sind da auch relativ schnell auf die Idee gekommen. Die äh, tatsächlich die Implementierung, wir waren sehr überrascht, war nicht äh, aufwendiger wie bei einer komplexen Tabelle, wie wenn man sie klassisch. Äh, implementieren würde. Aber ist jetzt halt jetzt generisch und wiederverwendbar. Ansonsten kam nur noch die Frage, alle, die die Tasse gewonnen haben, wurden informiert. Also wenn Sie keine Nachricht von uns bekommen haben, dann waren Sie leider ein Ticken zu langsam. Dann kommt noch eine sehr schöne Frage. Wann erscheint 4.2? Wie sieht die neue Benutzeroberfläche aus? Also das ist eine ähm, Gegenfrage, Nina. Kam das vom Partner äh, oder von einem äh, interessierten Kunden? Kannst du das so am Namen nicht identifizieren? Also ähm, die 4.2 äh, wird im April äh, released. Es äh, findet für die Partner, die vielleicht auf unserer Partner-Update-Veranstaltung nicht teilnehmen konnten, es äh, finden die Partnerschulungen, ähm, nach Ostern statt. Da gibt es eine komplette Woche für die Partner. Äh, erste Webinare und Schulungen für die Kunden werden im Mai angeboten. Ähm, wir hatten davor noch zwei Fragen. Mhm. Ähm, wie sieht die Datenanreicherung aus, um die Strukturen, Informationen, Hierarchien etc. einzubringen? Das ist eine sehr gute, äh, das ist eine exzellente Frage, die, äh, die ich im äh, Webinar Teil 4, Achtung, Teaser, äh, beantworten werde. Das kann man einerseits über Regeln machen, über Facettierungsregeln oder natürlich in dem vorbereitenden äh, System, also in dem PIM-System, in dem man die Klassifikationen, äh, die Informationen klassifiz klassifiziert oder auch in der Mittelwehr von der Print wo wir sagen, naja, wenn wir das ERP-System einbinden, dann holen wir uns dort äh, die Artikelnummer, die brauchen wir eh zum Verlinken zum PIM-System. Und die Informationen, die wir aus dem ERP-System ziehen, sind der E-Preisinformation. Was sollten wir aus dem sonst nehmen? Also von daher gesehen kann das auch implizit durch die Anbindung der Content-Systeme in unsere Middleware im äh, Print Publishing Hub für die Techniker äh, in der Konfiguration des Entitätenmodells stattfinden. Und noch die letzte Frage in der letzten Minute. Wie würden Sie vorgehen für ein Katalogkonzept, um das zu erstellen, softwareunabhängig? Fragezeichen. Ja, das ist, äh, ist erstmal eine sehr valide Frage. Ähm, natürlich, äh, wir können unsere merkantilen äh, Interessen nicht verbergen. Äh, natürlich äh, freuen wir uns auf der, äh, auf der Print Suite. Generell ist natürlich erstmal die Frage. Welchen Weg äh, Sie gehen. Äh, ist es ein klassischer Database Publishing Weg? Egal mit welchem Tool, dann läuft das äh, letztendlich wie folgt ab. Äh, Sie schauen an, welche Templates Sie brauchen. Sie gucken Ihre Datenquellen an, äh, ob Sie die Informationen niederfinden. Dann machen Sie eine sogenannte Gap-Analyse. Also haben Sie alle Daten, auch vor allem Steuerungsinformationen oder fehlen Daten, dass ähm, das klingt banal, ist es aber in der Realität in keinster Weise, weil, wenn man schon mal so anschaut, äh, so kleine Detailsachen wie Icons, die technische Attribute darstellen. Äh, wenn man da dann eine simple Iconleiste äh, haben will, dann muss das natürlich in den Daten vorgegeben äh, sein. Von daher gesehen, da liegt natürlich die Tücke äh, im Detail. Diese Iconleiste wäre eine identifizierende Information am Rande. Also das wäre der klassische Weg, wenn ähm, der, und das zweite Verfahren ist, wenn man das mit diesen dynamischen Layouts ist, ist es ein gänzlich, und ich hoffe, das ist ein bisschen rübergekommen, äh, die Fragestellung ändert sich, nämlich, dass man sagt, naja, wie bauen wir die äh, Layouts auf? Was ist Navigation, was ist Identifizierung, was ist Information? Wenn das ein historisch, über Jahre hinweg ein historisch gewachsenes Layout ist, dann ist das auch nicht klar, also das, äh, als wir das Konzept eingeführt haben beim Kunden, haben wir es erstmal mit dem Kunden diskutiert, was ist äh, genau das, was wir bei der kleinen Übungsaufgabe gemacht haben. Da haben Sie auch gemerkt, dass, Sie, dass es da äh, auch verschiedene äh, Perspektiven geben kann. Und dann würde man, äh, wenn man diesen äh, generischen Template-Weg geht, praktisch die Daten unter diesem Aspekt betrachten. Frage damit beantwortet und... Äh, Gerne unser Angebot an den oder diejenige äh, Person, dass wir das gerne mal auch bilateral äh, Ihnen noch mal näher bringen und erklären, auch wenn Sie noch kein äh, prinz kunde sind und auch wenn Sie noch nicht entschieden haben, die prinz zu kaufen. Machen wir gerne. Die Frage ist beantwortet und damit waren jetzt auch keine äh, weiteren Fragen, sind keine weiteren Fragen reingekommen. Super. Dann äh, bleibt mir nur, mich zu bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, für die Teilnahme, für das tolle, äh, für die tolle Interaktivität und die Fragen. Und ich würde mich auf ein Wiedersehen freuen am 28.4. um 11 Uhr. Bis dahin alles Gute.